Nähmaschine Singer Nähmaschine Singer Nähmaschine Singer Ein Haushaltsgegenstand für die Herstellung von Kleidung, Schuhen und anderen Haushaltswaren. Die Basis der Maschine besteht aus Gusseisen mit der Aufschrift »Singer«. Die Abdeckung und die Tischplatte sind aus Holz. Spätere Modelle wurden mit integrierten Schubladen in der Arbeitsplatte hergestellt. Im Jahr 1902 wurde die erste Singer-Nähmaschine in Russland auf den Markt gebracht. Und bis 1913 wurden sie etwa 600.000 pro Jahr produziert. Fußnähmaschinen hatten Vorteile gegenüber Handnähmaschinen, da die Näherin während des Gebrauchs zwei Hände frei hat. Auf Wiedersehen.